Herzlich willkommen. Ähm, ich zeige Ihnen ganz kurz ähm, Contao. Contao ist ein ähm, Content Management System. Was bedeutet Content Management System? Im Prinzip ist es ein ähm, Tool, mit dem man Webseiten bauen kann. Ähm, man meldet sich dazu an. Ich mache das relativ kurz, weil wir haben nicht so viel Zeit. Ähm, man meldet sich an in, in, in einem sogenannten Administrationsbereich und sieht hier, man hat eine Seitenstruktur, kann sich also hier Seiten anlegen, die, man, die dann auf der Webseite wieder angezeigt werden. Man sieht hier, das Menü von dieser Seite entspricht genau ähm, meiner Seitenstruktur hier im Backend. Hier lege ich also an, wie das alles aussehen soll. Man kann hier Artikel verwalten. Wie gesagt, alles heute im Schnelldurchlauf. Da gibt es einzelne Inhaltselemente. Da kann ich zum Beispiel sagen, an dieser Stelle möchte ich ein neues Inhaltselement anlegen. Und da habe ich die Möglichkeit, Texte oder Bilder, Videos, YouTube-Videos, ähm, Download-Elemente, also da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Da kann ich also verschiedene Inhalte anlegen und die werden dann auf meiner Webseite ähm, ausgegeben. Ah, das ist natürlich immer gut. So, das ist zum Beispiel ein Tabellenelement. Also prinzipiell ähm, content management System sind Systeme, mit dem man Webseiten bauen kann. Man kann also sagen, wie soll die Webseite aussehen, wo soll ähm, nachher Inhalte eingefügt werden. Und wichtig ist auch, Inhalte können von verschiedenen Benutzern angelegt werden. Man kann die Webseite also gemeinschaftlich pflegen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal in so einen ähm, Benutzer gehe, der Inhalte anlegt, dann sehe ich, das Ganze ist hier wesentlich übersichtlicher gestaltet für ihn. Da kann man jetzt hier zum Beispiel Nachrichten anlegen und... Ähm, zum Beispiel als RSS-Feed exportieren oder. Also prinzipiell, wie gesagt, sind einem da keine Grenzen gesetzt. Das ist ja das E-Commerce-Forum hier, das heißt, hier geht es um E-Commerce. Ich stelle also auch kurz vor ähm, unser Shop-Modul, was es gibt für Contao, das heißt, nennt sich Isotope E-Commerce. Warum ist es gut, ein ähm, Shop-Modul zu haben überhaupt? Ich habe auf der einen Seite die ganzen Vorteile von meinem CMS, das heißt, ich kann ähm, meine Seiten anlegen, kann die Webseite pflegen, video aufbauen, was auch immer ich möchte und habe eben in demselben Layout, in derselben Struktur irgendwo meinen Shop integriert. Ich brauche also nicht zwei Systeme, ich muss keine Bridge bauen, um jetzt irgendwie XT-Commerce oder Magento da noch mit anzubinden. Es integriert sich alles nahtlos. Man sieht auch hier in dem in diesem Verwaltungsbereich von Contao, in dem den ich vorhin schon gezeigt habe, wo es die Artikel und die Seiten gibt, gibt es jetzt eben auch noch die Pro, äh, Punkte Produkte und Bestellungen. Und wenn ich jetzt hier draufgehe, sehe ich, hier gibt es verschiedene Kategorien. Hier werden zum Beispiel Schuhe verkauft, ähm, in verschiedenen Größen, in verschiedenen Farben. Lässt sich alles direkt auch mit Contao im Backend verwalten. Ich kann meine Bestellungen hier verwalten, kann Rechnungen schreiben, alles integriert. Ich muss mir hier keine Gedanken machen, wie ich vielleicht irgendein anderes System anbinde. Da gibt es natürlich auch dann wieder eine Webseite dazu. Das ist jetzt hier zum Beispiel die, das ist alles ähm, demo daten und dann kann ich eben hier auswählen, wie Sie es auch von Ihrer bevorzugten Joblösung kennen, die Größe und wie viel ich möchte und zum Warenkorb hinzufügen. Und ähm, alles das sehe ich dann eben hier. In der neueren Version ist in dieser Demo leider nicht drin. Gibt es auch noch ein Statistikmodul, dann sehe ich, wie viel habe ich verkauft, wie viele Leute haben die Bestellung abgebrochen, wo sind sie ausgestiegen und so weiter. Ist also alles mit integriert. Und integriert sich eben auch nahtlos in ähm, das CMS, muss hier also nicht irgendwelche ähm, zwei Lösungen parallel fahren, wo ich dann immer in der einen Lösung das Menü nochmal nachbauen muss von der anderen, sondern hier kann ich einfach die Sachen integrieren.